Hallo zusammen, ich bin Chantal, ich bin Bootfachwartin im vierten Lehrjahr und ich zeige euch ein bisschen etwas zu meinem Arbeitsalltag. Im Frühling und Herbst arbeiten wir viel mit Kranen zum Boot inweseren und mit den Drehleitern zum Maschenstellen bzw. Lecken. Ich arbeite aber auch an Toren durch den Neuboot für den Verkauf. Nein. GFK-Reparaturen, redet mal den Messer auf und noch so viel mehr. Ich kann dir wirklich jedem empfehlen, weil es macht einfach unglaublich Spass, mit dem Boot zu arbeiten und es ist einfach so abwechslungsreich, dass du jeden Tag ein neues Verständnis Wenn Falls jetzt das dein Interesse am Beruf geweckt hat oder du den Interesse schon vorher gehabt hast, dann komm doch einfach vorbei an den SwissCures in Bern im September. Das müssen wir mit dem Bordbauerverband betreten und wir freuen uns auf dich.